Herzlich Willkommen zum zweiten Teil meiner Motorradtour durch die Alpen. Höhe ist das erste Zwischenziel auf der heutigen Fahrt. Nahe der Passhöhe bietet der Blick einen tollen Ausblick über das obere Inntal. Zum Reschenpass darf natürlich ein kurzer Abstecher nach Sam in die Schweiz nicht fehlen. Bevor man nach Italien einfährt, bietet sich natürlich an, hier noch einmal vollzutanken. aus Samnaun bietet sich eine Fahrt über die zwischen Spitzermühl und Vinadi gelegene Samnauner Straße an. Diese landschaftlich schön gelegene und etwas über 8 Kilometer lange Strecke führt dabei durch drei Galerien und um fünf Tunnel, die zum Teil jedoch nur einspurig zu befahren sind. Im Dorf Martina im Unterengadin führt die Straße über die Innenbrücke zurück auf die österreichische Seite der Grenze. Folgt man der Straße weiter, so erreicht man nach elf Kehren die Norbertshöhe. Ein paar Kilometer weiter, im Ort Nauders, gelangt man zurück auf die Reschenstraße. Rechneralm, die man über einen Schotterweg erreicht. liegt hier einem der Reschensee zu Füßen, eingebettet in die Bergwelt des oberen Finchgau. Man den Weg hinter der Alm, so kann man auf einer schönen Naturstraße noch ca. 2,5 Kilometer in Richtung Dreiländereck fahren. Um den Dreiländerpunkt zu erreichen, muss man hinauf aufs gravela plateau Leider ist dieses mit motorisierten Fahrzeugen nicht mehr anfahrbar. Der weitere Weg hinauf zum Plateau ist nur noch Wanderern und Mountainbikern vorbehalten. Nämlich zum ersten Mal die westlich vom Reschensee gelegene Straße in Richtung Süden. Im Gegensatz zu der östlich vom See gelegenen Strada Statale ist der Verkehr hier eher beschaulich. Der am südlichen Ende des Sees gelegene Staudamm ist mir bei meinen bisherigen Besuchen nie aufgefallen. Dadurch, dass sich hier aber die Straße erhöht am Hang entlang schlängelt, erhalte ich nun einen ganz anderen Blickwinkel auf dieses Bauwerk. Weg zum Stilfserjoch erreiche ich die kleine Stadt Glurns. Dieser Ort ist eine der kleinsten Städte der Alpen. Seine Besonderheit liegt darin, dass ihm die mittelalterlichen Stadtmauern vollständig erhalten geblieben sind. Der Besuch dieser Stadt ist fast so etwas wie eine kleine Zeitreise. Diese alten Gemäuer und Plätze haben für mich einen ganz besonderen Charme, auch wenn ich heute hier keinen Stopp einlegen kann. So male ich mir aus, wie schön es wäre, hier ein wenig zu verweilen und dieses Flair ein wenig länger auf mich wirken zu lassen. Das Stilfserjoch. Es ist ein Mythos unter den Alpenstraßen begeistert und es ist der Grund dafür, warum ich die Fahrt dort hinauf unbedingt an einem Wochenende vermeiden wollte. Leider lässt mir die Wettervorhersage für die nächsten Tage keine andere Wahl. Wenn ich dort hinauf wollte, dann heute, auf einem Samstag. Seine legendären 48 Kehren, die sich auf der Südtiroler Seite bis zur Passhöhe entlang ziehen, scheinen auf der Fahrt hinauf kein Ende zu nehmen. Vor der Passhöhe kann man dieses Meisterstück der Straßenbaukunst in seiner nahezu vollen Kraft bewundern. 2757 Meter über dem Meer gelegene Pass in den Ortler Alpen verbindet Prat in Südtirol mit Bormio in der Lombardei und ist zudem der höchste Pass Italiens und der zweithöchste asphaltierte Pass des gesamten Alpenraums. Einmal befahre ich an diesem Tag Schweizer Boden. Auch der Umbreipass Pass hat ein Superlativ zu bieten. Mit seinen 2501 Meter ist er der höchste Straßenpass der Schweiz. Bis ins Jahr 2015 war die Straße auf dem Umbralpass nicht durchgängig asphaltiert. Ein 2 Kilometer langer Teilabschnitt auf der nördlichen Rampe war bis dahin noch geschottert. Manch einer mag sich über den nun dort aufgebrachten Straßenbelag freuen. Ich jedoch finde es bedauerlich, dass die legal befahrbaren Natur- und Schotterstraßen in den Alpen immer weniger werden. Eines bleibt der Straße jedoch erhalten, asphalt hin, schotter her. Sie bietet einen grandiosen Ausblick auf die umliegenden Berge des Nationalparks Stilfserjoch bis hinunter ins Val Mustay. Thank you. das Finchgau gefahren. Bis auf das Schnalztal, das bei Naturens in westlicher Richtung abzweigt, habe ich keines der nicht durchgängigen Seitenteller bereist. Das soll sich heute ändern. In meiner Reisevorbereitung habe ich mir das mattel ausgesucht. Das Tal ist leicht zu befahren und fordert einem kein hohes Maß an fahrerischem Können ab. auf Boden winden sich einige, wie ich finde, sehr interessante Serpentinen hinauf zur Krone der Staumauer. Ihre Reiseplanung sah für diesen Tag noch ein weiteres Highlight vor: eine Fahrt über das Timmelsjoch. Jedoch wurde mir beim Verlassen des Martelltal bewusst, dass dieser Plan aufgrund der späten Stunde nicht zu realisieren ist. Die Mautstelle auf der österreichischen Seite des Jochs schließt um 20 Uhr ihre Pforten. Keine Chance, noch durch Miran und das Passaier-Tal zu fahren und rechtzeitig am Mauthaus hinzustehen. den Abstecher konnte ich mir jedoch nicht entgehen lassen den nach Plamort Die Hochebene unterhalb der Kuppe des Plamort ist mit motorisierten Fahrzeugen leider auch nicht mehr anzufahren das letzte Drittel dieser Strecke unterliegt seit einigen Jahren einem Fahrverbot und ist mit einer Schranke und einem Fahrverbotsschild mit dem Hinweis auf das Landesgesetz versperrt. Der noch legal befahrbare Teil der Strecke hat für mich jedoch auch seine Reize. erreiche ich gegen 23 Uhr, wo ich von der besorgten Chefin des Hauses schon erwartet werde. Im dritten Teil nehme ich euch mit auf den Detailsackel. Vielen Dank, dass ihr mich im zweiten Teil dieser Reise begleitet habt.